Liebe Fahrgäste, ab kommenden Herbst gibt es eine wesentliche Neuerung bei den Grazlinien. Ab Samstag, 12. September, haben die Linien 3 und 4 neue Strecken. Die Linie 3 fährt dann regulär die Strecke von der Krenngasse über den Hauptplatz nach Andritz. Die Linie 4 fährt ab 12. September die Strecke von Liebenau über den Hauptplatz in die Laudongasse. Gute Fahrt wünschen eure Grazlinien!